Moin, moin, moin Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem kleinen, äh, kleinen Podcast, Perfect. kleinen Podcast <lacht> mit dabei, Warte, geh mal direkt kurz. neben mir, Cam. direkt neben mir, ist der liebe Jan, was Moin geht Freunde, ab? ey. Ey, also oh, auch Gott. an, an meiner Stelle, Freunde, kurz mal kurz erstmal, erstmal so, und damit herzlich willkommen. Ey, was ist mit der Cam los eigentlich? Keine Ahnung, 20 FPS, 10 FPS, aber... Ja, was ist mit der Cam, Digga? <lacht> Keine Ahnung. Ich egal. <lacht> willkommen <lacht> zum... Ey, mach mal, mach mal ein Willkommen zum Death of the Comedy Podcast zusammen mit diesmal nicht Jonas und Jan. Jonas äh, konnte gerade nicht, aber ich bin gerade zu Besuch der fucking Netox, Digga. Und ich bin für dieses super... Ähm, Fucking no ah. weirdes Setup, Digga. Digga. Um. <lacht> Nein! <lacht> Red. <lacht> Die scheiß Mikro, Alter. Uh. Jetzt. Uh. Hallo? Es ist trotzdem nicht. <lacht> <lacht> <lacht> ah, jetzt. Ah, Digga, nee, ich hasse dieses Mikro, ne? Hey, geht es jetzt, oder? Ja, es geht. Ah, es geht nicht. <lacht> es ist immer, wenn wir anfangen so. Sollen du mal über das Sword Procaster nehmen? Okay. Dann müssen wir nicht Proteinrollen. Ah, jetzt geht's. Okay. Wir fassen den Tisch mehr an. Warte? ja. Nein, fass das Mikro nicht mehr an. Es geht doch. Okay. okay. Um, okay. So, besser anfangen, als so von vorne machen. Oh, Mann. Also <lacht> leise sein Vater, oh mein Gott. Ja, so muss auch nicht. Okay, okay. voll, voll ausschalten. Okay. <lacht> Perfekt, geht 3. oder? Du musst jetzt nicht die ganze Zeit klatschen. Ich synchronisiert. Ich weiß, du synchronisierst. Du hast schon 20 ich Mal synchronisiert. Ich hab' Mike mal vorher aus. Das war ah, gesagt. Scheiße, scheiß auf der 3 2-1. Ja, ja. Willkommen <lacht> zum <lacht> Jeppard und Comedy Podcast. Nicht zusammen mit Jonas und Jan, sondern heute mit äh, Jan und Leo. Ich bin heute zu Besuch bei fucking Nedox. Moin. Moin. was geht? <lacht> äh, an die Zuschauer, die das gerade auf YouTube anschauen oder gerade jetzt auf Twitch anschauen, ähm, ich fand für dieses weile Setup, ähm, das ist das einzige usb was wir haben. Und es kann uns währenddessen dann unser Ton abkackt, denn es sind fucking market dinge also <lacht> ganz, ganz vorsichtig. Ähm, Beginnen wir mal, was wollten wir heute planen, was wir seit drei Stunden versucht haben ja, zu planen ja, das ist und ja. es einfach nicht geklappt hat, weil alles am Arsch ging. Digga, wir haben uns so Mühe gegeben. Wir haben, man kann es in meiner Insta-Story auch sehen. scroll mal in den neuesten Nachrichten mal runter. Ähm, ja. Man kann es mal in der Insta-Story auch sehen, ich hab, wir haben fucking die Wände mit Greenscreen gemacht, ne? Ey, das war ein Zehn. Wir haben VR-Technik aufgebaut, Kameratechnik, Lichttechnik, alles. Wir haben zwei Laptops oh. gehabt, zu streamen und zum Also ich Day Lass mal kurz den. Folgendes, also wir haben, wir, ähm, vor ein paar... was es Monaten oder was es für Wochen, haben wir es geplant? Hast du hier bekommen? Ich habe auch ein paar Wochen. Ja. Auch komplett random, Digga. Haben wir dann geplant, dass sie zu ihr kommen, ne? Und habe ich jetzt meine Fairbrief bekommen, meint, ne? meint ja... <lacht> Digga, trink halt Wasser. Und dann meint die anderen halt so: hey, ähm, lass mal mit Fairbrow streamen. Dann dachten wir so: okay, let's go. Wir ähm, bauen gerade alles auf. Wir haben, ähm, also, wir sind jetzt gerade Arsch Welt gefühlt, aber die haben richtig cooles Setup hier. Ich finde es richtig geil. Und übrigens, an YouTube-Zuschauer, wir haben eine viel, viel bessere Kamera. Also, hinten ist mein iPhone. Da nehmen wir gerade alles auf. Äh, wir sind immer noch in Baden-Württemberg. Ähm, und auf jeden Fall haben wir. Das komplette Wohnzimmer, eine komplette Ecke mit Greenscreen ausgehängt. Wir haben zwei Laptops genommen, einmal fürs Aufnehmen, einmal fürs äh, Zocken, also für VR-Technik. Wir haben überall irgendwelche Sachen hin hingebaut und es hat nichts geklappt. Also mal Laptop Trash. <lacht> Ey, wir können nichts so, das. Ich habe auch keine Ahnung warum, warum das Ding so geht. Ne? Ja. Aber im Video ist es dann viel besser. Auf jeden Fall, ähm da nochmal für meinen Blog, den ich mache. Wir nehmen gerade Podcast aus. Po po po po Podcast. Alles ja. <lacht> ah, klar. Oh, hier eine Motte, ist eine Motto I. Das ist nicht starke. Der killt die so einfach, Digga, als.. What the fuck? Will die also. mal anfassen <lacht> Edox, wer ist es neben dir? <lacht> Moin ist Digga, noch. das ist, Das ist Doni, Junge, The Legend. The 24 Stunden Geo-Marathon-Legend, Alter. <lacht> Ey, pass auf wegen, wegen der Maus, ne? Das ist gut. Ich. Wegen den Tim. Ich Oh, wir gehen mal kurz ähm also ganz kurz noch mal. also wir haben halt da sachen aufgebaut dann ging mal äh, die kamera nicht also wir wollten mal mit der kamera aufnehmen dann hat er aber das kabel vergessen ähm, vor der kamera da wollte ein handy aufnehmen dann hat das handy so richtig Latenzprobleme gehabt dann ging das mic nicht dann <lacht> ging das linkkabel nicht dann hat es mit anderen sachen verbunden dann ging unser licht aus Ach Digga, also im Vlog, wir werden es im Vlog mal zeigen, wir haben eine so also eine krasse Ecke aufgebaut Digga. Es sah aus, als würden wir einen fucking Film drehen, aber nicht so geklappt Digga. Es ist insane, es ist richtig sad Digga. Und deswegen... Ach, Und du die, die Soundqualität. Ist sie wirklich, ist sie scheiße oder ist sie gut? Warte, ich will es mir proban. Nee, warte, ich auch, ich schau was ich jetzt. Warte, ja. Wild, wild. Ist das falsche Mikro verbunden? Dein Ernst? Ach, Digga, ich könnte kotzen. Deswegen warst du so leise. Ah, shit. Nein! Okay, nein. egal, Leute. Jetzt, jetzt, Warum sagt es niemand? Jetzt ist gute Song, jetzt ist, Jetzt ist sorry. Das sagt Too niemand. Fair. Oh, oh so vorne uh, anfangen? Nee, eigentlich nicht Nein, mehr. ist egal. Passt schon. Äh, passt. geil, Digga. Also nochmal willkommen dank, zum Deppert'n Comedy-Podcast. <lacht> zum dritten Mal. <lacht> Danke, Laura. <lacht> Ach, du Digga, also... Oh, ich sag ja, heute klappt nicht so der Technik, ne? Ne. Absolut nicht. Ne. Oh, Junge. Digga. Also, äh, warte mal. Hab, hab ich gesagt, hast du gesagt? Aber leise sein Vater, Man hört, ne, Ton weg. Ton, nein. Halt Laptop. Bro, du hast, Digga. Ach, die da. Oh. Hä? Ne, naja, mein Bro. Warte. So, wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Äh, richtig weird, Digga so mein Handy und Dings, äh, und wir streamen seit 11 Minuten haben einen bemerksam mit dem falschen mic stream Geil. <lacht> Österreich Pumps gerade. Perfekt, Digga. Digga, warte, ist, ist wirklich, wirklich Pumps Österreich gerade <lacht> <lacht> Junge, als ob du ins Fußball wäre, das du schaust. Österreich Pumps Italien gar nicht, also. 0-0. Ey, pass auf den Mic. Muss er echt aufpassen, Digga. Ach, Digga. Digga. Oh, Junge 0-0 perfekt hier. also hier, auf jeden Fall die technik Köpfe gar nicht der also will Wildtalk gut wir gehen mal ein paar Fragen durch wir haben gesagt Fragen stellen ähm, ja also stell mal, egal es ist immer neue Fragen stellen nee ich, ich wir haben ja hier ich habe schon ein paar gesehen ähm, seid ihr Bayern oder Schwaben ich bin Berlin <lacht> ja aber beim Herzen bin ich natürlich Schwabe also äh, wir können Berliner bei uns eine Bäckerei kaufen <lacht> Ich bin so deppert, Junge. Das habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, aber wir haben in uns diese Ka bei euch nennt man die Karpfen. Bei uns sind, heißen die Berliner. Ich nenne die auch Berliner. Ja, deswegen sagt Die geil ich... mit Marmelade gefüllten Dinger, die nenne ich Berliner. <lacht> Gut. Ja. Warum hast, du Namen, äh, Farbe, warum hast du deine Namensfarbe nicht eingestellt? Das ist ein Bug, das wird manchmal nicht angezeigt, habe ich. Ähm. Äh, was. Mal, Leute, stellt mal von mal Fragen, rein da. Welchen Bundesland seid ist Baden-Württemberg? Äh, ähm, <lacht> sag mal äh, war der Warte, schon dann oben drauf? Scheiße, stimmt, Fußball, ich muss, bin mal erstmal kurz weg. Warte, was ist denn da oben drauf? Schon da oben drauf. Ja, wo? Warte, was komm hoch? Donny, wann nimmst du eigentlich das 24 7 Mal patent Perfekt, Digga. Ja. Ah, <lacht> <lacht> oh, Junge, geil, warte. <lacht> Gib mir die Maus mal hin. Nee, also. nee, ist, nee, mein Maus. Ja, was, komm, was, komm, was, komm also, stell mal, komm, mal, komm, ein paar Fragen? Ja, der ja. eher was für Krapfen, Krapf, und Krapf. <lacht> Ja, die Berliner. Was für Krapfen und Kra. Alles ah, ja, klar. Die Eisenbahn Berliner. Berliner. Junge. Die Frage so. an alle: Eis, Eis, Zitrone. Eis, Ic Zitrone. Ich glaube, wir müssen den Podcast kurz betten. Achso, nein, ich dachte, du bist Eis, die Pfirsich. Zitrone, ne? Gut. Eigentlich nicht, aber sagen wir es ihm nicht. <lacht> ja, gut. Wie äh, geht's euch? Mir geht's wunderbar. Ich meine. Ähm, Abgesehen davon, ey, Leute. <lacht> Ihr hättet ihn gesehen, Digga. der hatte vorhin einen Mental Breakdown. Also ich zwar nicht, weil ich war so, hey, wir können mal draußen was machen. Aber Digga, der war so, ey, ihr müsst, ihr müsst wissen, okay, ein Teller... Stop. Äh, ohne Butter! Stop. Ja? Ein Teller mit oder ohne Butter? Ohne. So, Hä? machen wir weiter. Mach's mit? Digga, weißt du, es ist mir eigentlich egal. Aber ich finde, Fett ist ein guter Geschmacksträger. <lacht> und es int in in sie, sie, sie den Geschmack. Ja, Deswegen. Also ich mit bin, ich bin meiner Neophobie kann eigentlich gar nicht reden. Ich trinke Eis jetzt runter, weil ich kein Eis mag. Warum steht hinter euch ein Gewächshaus? Äh, das ist unsere wheat Der Du baum Hanf an. <lacht> das ist grad nicht passiert. <lacht> das ist <mein> <lacht> <lacht> Junge, was können wir? Digga, ich dachte gerade, da wären ein Morgen männchen Egal. Was? Wie viel kostet war Gramm? Kapper. Ja auf jeden Fall. Wie viel ähm, kostet ein Gramm Weed? Als ob es die Siri beantwortet. Ich glaube schon. Tatsächlich, Bier. ja sie hat Bier verstanden. Ach, ich also nee, wird Ferien. Ich erst in einem Monat, Digga. Ja. ja auf jeden Fall hat man die Technik da aufgebaut. Der war dann richtig pissen, ist dann geklappt hat. Ich habe dann irgendwie noch versucht den Podcast hier. Alles einzurichten, das heißt, streamen alles dran, während der Dulli einfach da meine vr draußen leer gezockt hat. Aber voll geil, VR-Brille, oder? Ohne Kabel, ja. so kannst du auch am Garten einfach Feuerbrille. Aber, Digga, es ist einfach, Junge, ich habe meinen halben Garten benutzt, das ist übel gut. Es ist. Ja. Alles gut. Ich, ich, ich muss grad echt, glaub, ich glaub, ich muss niesen. Gesundheit. Äh, nein, so, ist, so geht's nicht. Wollen wir ein bisschen Hintergrundmusik anmachen? Nee, Digga. Warum das nee. nicht? Ey. Oh, das wird schon langsam dunkel, ne? Bis Uhr SKD. es gerade, Digga, wir haben ein Licht. Wir wollten, wir wollten heute eigentlich um 19 Uhr halt streamen, ne? Das ist, oh, Digga, ist das ist so abfuck. Oh. So. Hauptsache... Ey, ich krieg da copyright darauf wahrscheinlich, Digga. Oh, Was soll Mann. ich fragen, ja, Digga? Ähm, wir hatten hatten längeren Frag für nen Freund? Schere ich mal Papier? Ja! Hey, fuck. Ich! Ah, ich! Okay. Bestes Lied, ja. Ist der ja bei der Strip, ist einfach. Lit. Ach, geil, Lied, Digga. Lied. Geil. Also, nicht so viel, wir haben gerade Papier gespielt, der hat gewonnen, äh, Steinschere. Ja. Ähm, ja. Oh, oh, ich habe ja. den längeren, ja. Ja. Eine Frage. Wie haben wir uns kennengelernt? Das würde mir gerne auf jeden Fall wissen. Also, ich weiß nicht, selber, aber als ist Mal für die Zuschauer Erste Frage, was euer Kuh, Ich glaube, dein war 55? <lacht> also, ich bin mir nicht mehr sicher, aber. Also, das war im Stream, muss ich sagen. Aber ich habe meinen richtigen Q-Test mal gemacht und das war 110 oder sowas. Und das trotzdem, wo ich mich nicht konzentrieren konnte. Das war ein normaler Q-Test, nicht für alle Herr Bro, ich auch. Aber ich bin Mathematik teil Digga. <lacht> ich bin Mathematik, habe ich den vierten. Digga. <lacht> Gut, nee, von 2 cm Donizzi. Ach, Digga. <lacht> Scheiße, Gelick. Oh mein Gott. Erzähl mal, Digga, wir haben uns kennengelernt. Also, erzähl mal so deine Story so. Also, wie. Kann hm, du, wie ich war hier. Es Ach, war, hier, genau hier. Nein, ich saß da drin auf meiner Couch. Achso, ähm Es war 1 Uhr nachts. Ah, oh, stimmt. Ey, Leute, ich habe heute, hab heute einfach den Keller gesehen, wo Nevio, ähm, ja, sein Ding aufgenommen hat. Ich dachte, es ist ein fetter Raum, ne? Es ist einfach so eine kleine Kammer. Ja. Ist insane. Cool, sorry, bro. Cool, sorry, bro. <lacht> ja, Digga, okay, wir machen jetzt weiter. Äh, 1 Uhr nachts. Ich habe geschlafen. Dann hat er eigentlich angerufen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nein. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen durch die äh, Weiten von YouTube geswiped. Ähm. Und dann wurde mir ein Video von. Aber komplett random, ne? Komplett random. Komplett random wurde mir ein Video von CO Live vorgeschlagen. Ich habe noch nie Co oder CO Live auf dem Account geschaut. Mir wurde das Video vorgeschlagen. Aber du kannst ihn davor schon, oder? Ja, ich kannte ihn, aber ich habe ihn nicht geguckt. Auch auf auf dem kannst du es nicht, ne? Hm. Ich habe mit meiner Schwester damals vielleicht mal geguckt, aber sonst auch nicht. Ah, lös. Und.. Das war das Video, wo Zeo auf ihn reagiert hat. Auf diesen Cake. Und dann dachte ich mir, nachdem ich das Video gesehen habe... Um eine Morgens. So, war ich dachte mir so... Bro, Fame, ja, ich mache das auch. Also. <lacht> <lacht> ich meine, ich, mein, ich, ich, mein, ich, ich hab aber da echt äh, für für die Who gemacht, oder? Ich meine, ich habe da ähm, an dem Tag, an dem Video Online mit direkt der ja, Among Us gestreamt und sowas. Hallo, Ronja. Und was geht's... <lacht> war das gerade War Story das gerade TTS? Ja, es war gerade TTS. Ja. Warte, ich mach mal ein bisschen lauter, damit man TTS versteht. Ah, ich hab keine gute Idee. I don't know, egal. Warte, du bekommst deine Punkte wieder. Alles gut, du bekommst die Punkte wieder. Du kannst von mir das gleich nochmal machen. Ähm... <lacht> warte, geht's, wenn ich jetzt so... Okay. okay. Alter, Leute, sorry für die Windows-Sounds. Ähm... auf jeden Fall... machst du das? Da ist der Hundi! Hallo, Hundi. warte kurz. Ich will ihm kurz seine Punkte wiedergeben dann. Hi, Snooki. Sieht man sie? Ja, man sieht sie. Ja, hi. Komm, komm, komm. kommt jetzt hoch, oder was? Doch, okay. Hundi, ah! Kann man den Hundi hochtun? Aber der Hundi ist, glaub ich, so schwer. Ich hab ihn keine Bock hochzutragen. Wie geht's euch? Mir geht's prima. Nachdem die Streamtechnik aufgefallen ist. Warte mal kurz. Geht's mir prima? Der ist süß, ja. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ist weg. Hundi, hallo. Nee, er ist weg. Der Mach ist weg. wieder O. Scammer. Warum ist da unten ein Scammer? I don't know. Ja, scheiß auf die Punkte. Dick, nein, ich bin. Ja, die Auf jeden Fall, ähm. Das war. Das war insane Weird. Äh, ja, wir machen das doppelt. Äh, nimmt es noch auf? Gut, perfekt. Gut. <lacht> <lacht> ähm. Ablehnen. <lacht> Ja, auf jeden so, Fall. So, du kannst äh, dann noch mal machen, dann wird es... Warte, war es noch am selben Tag oder am nächsten Tag? Ja. ja. Wird es heute regnen? Ich glaube nicht, aber trotzdem. Egal. <lacht> <lacht> Wie geht euch gut? Auf jeden Fall, ähm, ich glaube am selben Tag haben noch einen Kommentar bekommen von wegen so, ey, yo, ich will es auch machen. <lacht> Wie hast du es gemacht? Ich denke mir dann so... Okay. Cool, ihr müsst aufräumen. Ja, Digga. <lacht> Ich denke, yeah. mir so, ich denke mir so okay irgendein so weird champ fragt mich random wie ich dachte ich mache ich bin neidisch. Mache... Spotify seid ihr bereit für google Stories nein ich auch nicht <lacht> Spotify übrigens oder also, ihr könnt den Podcast auf Spotify Apple Podcast Google Podcast aber was weiß ich überall erfahren haben wirklich ja auf Spotify es auch <lacht> okay, jetzt erstmal abchecken also gehen wir rein folgen bei Apple Podcast vor allem auch bitte eine Rezession da lassen <lacht> mein Vater hat mir gerade gesagt dass es einfach nur doofes Gelaber ist aber Schaut er zu? Ich glaube hat er gerade. Aber jetzt nicht mehr. Eieiei. Ei, ei. Ähm. der Deppert. Nicht Deppert. Deppert. Deppert. Mit A. Deppert. Auf jeden Fall, ähm. Deppert hört sich Deppert. Nicht Deppert. Oh, nicht Englisch. Ach der. Deppert. <lacht> also, anyways. Ähm. Äh. Ja. Ich tippe mal ein. Das doofe Gelaber, der neue Postcard ja. von Donian. <lacht> <lacht> wow. Auf jeden Fall, ähm. Schreibe ich ihm den Typen dann zurück. Ja, keine Ahnung, mach halt das und das und das und das und das. Und ähm. <lacht> ich weiß. Drei, Digga! Drei, drei, das ist, un ist unsere ja. erste Folge, ne? Das ist unsere erste Folge. Okay, come on, let's go. Willkommen! Ach, Grinter. Das ja, ist ja. ein sehr inhaltsvoller Stream. Okay, wir, egal, wir als, ach, Schmutz. Mach das <lacht> aus. Och man, bitte keine Bitständen, bitte keine Bitspenden nicht rein und, ähm, <lacht> kein Geld spenden, weil wir haben die, die, die, die, die Alerts nicht. Drin. Aber kannst du nicht kurz mal reinschauen, was passiert ist? Ähm, <lacht> Jo hat ein paar Bits da gelassen, nämlich, 5 <lacht> Bits, Voila, Ehrenmann wieder raus. <lacht> digga, cool, sein bro. Oh, Junge, ich muss eh nießen, alles, digga. Gesundheit. Oh, meine... Schau mal, Ronny hat dir Gesundheit gewünscht. Danke. Gönn dir. Also, ich erzähl mal für dich weiter. <lacht> boah, Allergie ist nicht geil. Ähm, ah. und dann habe ich meine Mutter gefragt am nächsten Morgen, hey, kann ich das machen? Hab das abgeklärt. Das abgelärt. hat halt wirklich am nächsten Tag Kaffee direkt gemacht ich fand es so weird. Nein, ich, hab ich hab's nicht am nächsten Tag gemacht, ich hab gefragt am nächsten Tag. Ah, ja. weil ich hab, ich hab... Ich hab die Woche... Oh, oh, da kam Rotze mit raus. <lacht> Digga, die schreiben dir nur noch Gesundheit. <lacht> <lacht> Digga. Also, okay, tot, ja, er stirbt. <lacht> ist okay? Was? Ich bin komplett rot, Digga. Ja, es. ja. Der niest sich tot, ja. Warte mal, ich mach mal ins Licht ein bisschen, bisschen weniger. <lacht> <besser. lacht> Der Kontrast. Wo Ach. muss ich drücken? Äh, beim Falltaste. Digga. So? Du machst die Wärme, du musst nochmal auf. Ach, oh, ich lasse mich kurz machen. Oh. Digga, so ist übel angenehm. Ja, okay. Und auf jeden Fall, ähm. Oh, so. oh Digga. Ein neues wir schließt in diesen Shot machen. Perfekt, Digga. <lacht> ich geh jetzt mit ihm noch so packen, Digga, okay, ich erzähl's mal. Weiter. Auf jeden Fall, ähm. Ich, Hat er geschrieben, Schmutz. Also ich habe meine Mutter gefragt, habe ich <lacht> alles geplant, ähm, erstmal Müsi essen gehen. T <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> um, und dann habe ich unter sein Video geschrieben, Ey, ich mach sowas auch, kannst du mal vorbeischauen. Dann habe ich, <lacht> dann habe ich seinen Stream, oder der ging ja 24 Stunden, ne? Ich habe seinen Stream einmal um 3 Uhr nachts angeschaut. Ich habe seinen Stream vor der Schule angeschaut und mitten in der Schule noch immer angeschaut <lacht> beim Stream, Digga. Das ist so weird, Digga ne? als, als er reingefordert hat, Digga, ich hab mich so gefreut, ne? Ja, ich finde ich hab, ich hab, ich bin ja, Warum bist warte, du mehr, warte, warte, warte, kurz, warte, warte, warte, warte. Nein. Was versuchst du? Warte, ich... Bitte, bitte. Fußball? Warte. Das lassen wir links unten klein laufen. Wenn's, auf Mute, wenn du willst. Ja, okay, auf jeden, auf, jeden Fall, auf jeden Fall auf Mute, Digga. Digga, der macht jetzt, der macht jetzt Fußball an. Der macht jetzt Fußball, an, Leute. Ähm, dann machen wir das. Ich bin für Österreich, ganz klar. So, so. Machen wir das so. Dann. Äh, darf man, oder darf man das streamen? Wenn nicht, dann gibt's einen Strike, Digga. Öffentlich-rechtliche, bro. Nee, Digga, Mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht, Digga. Öffentlich-rechtliche. Hat Trimix auch gemacht. Der ist größer, hat auch vielleicht eine Lizenz... Oder so, ist keine Ahnung. Ich habe eine Idee, was ich mache. Ja. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt nicht wirklich zielführend. Junge. Aber so spiegeln. Mach einfach so, Digga. Oh, ja. warte. Mach doch, warte, mach doch direkt, mach doch, mach's, machs, mehr rein, also zoom mehr rein. Achso, ja. <lacht> Ey, du bist doch deppert. Leute, also an die, an die Spotify... Nein, nein, mach, ah. mach direkt, mach direkt einfach so, schneid's direkt da rein. Hä, äh, so? Nein, nein, nein, schneid es bis zu dem Ding einfach raus, mit, mit, mit Balken haben. Nein, so ist gut. Nee, ist voll nee. irritierend. Der ist überhaupt nicht irritierend. Nee, Junge. Ja, lass doch jetzt, Mann. Ich will auch noch ein bisschen was vom Spiel sehen. <lacht> Diese 5 Pixel. Hör doch jetzt auf! Ich was Na, nein, doch, Chat. Chat, was ist besser? Jetzt hast du das UEFA-Zeichen so, weggemacht. Geh weg, jetzt weg. Chill, so. Nein, und jetzt? <lacht> Warte mal. Oh nein, jetzt hast du das Ding ist verschoben. Oh, die <lacht> Cam, ey Junge, ist das so ein chaotischer Stream heute. Ja, ist mir egal, ich will ein bisschen noch. Schön, UEFA-Zeichen so, muss da sein. Ja, okay, dann lass es wenigstens so. Alter, Ach man, Junge, Hauptsache ja. diese drei Balken am Spiel musst du doch mitfilmen, Alter. <lacht> ja? Ey, Digga, du bist so weird, Junge. So. Also Digga. Also, Spotify-Hörer, äh, und auch die ganz andere Hörer, der hat jetzt einfach jetzt, ähm, diese Anzeige einfach in den Stream reingepackt, vom Fußball. Die Spotify-Hörer, nee, stell mal da ein, nee, lass es dir doch warten, <lacht> ja. sonst gibt's einen Sprite. Du bist, <lacht> oh. <lacht> Junge, warum machst, du, warum machst du für die Fußballanzeige da rein? Warum ist du gut? Ich <lacht> <lacht> dass die Kamera minimal ist. <lacht> also, ja, ich weiß nicht. Ich kann nichts dafür, Digga. Egal. Na, Junge. Oh, <lacht> Wir werden auf jeden Fall morgen auch noch ein paar Challenges machen. Der hat da hinten so einen so so ein Bach. Also, wir machen so ein Challenge, wenn der Verlierer einfach nur reinspringen rein springen muss. Wird richtig cool. Aber ich glaube, ich hätte auch so, so Bock, einfach da rein zu springen. Weil, wenn oh, ich okay. E-Pokémon anmache, dann ist es verzögert, oder? Ja, ist ja, genau, verzögert. Also <lacht> Nee, auf jeden Fall, ähm, was wollten wir gerade noch mal reden? Ah, äh, ich bin gerade zu dumm. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat das dann gemacht. Da kam auch Zio auf jeden Fall auch noch rein. was richtig ja, sad, ja. Bei, war... bei, bei mir kam er nicht rein. Oh. Aber was? Vor ja, im Nachhinein, ganz kurz, im Nachhinein hat CEO gesagt, ja, ich ja, ich hätte ihn eigentlich raiden sollen. Ja, es ist doof gelaufen. Super. Das waren 200 Zuschauer, ne? Ja. <lacht> nee, bei mir, mir war es ja so, ähm, ich habe am Anfang, glaube so äh, ein Raid von 70 Zuschauern gehabt. Ähm, aber es war es auch. Ich bin mal kurz weg, bin gleich wieder da. Unterhalte meine Zuschauer <lacht> und deine Zuschauer. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, ähm, und bei ihm war es halt dann so, da kam halt Zio kurz rein, wir haben auch, also es lag ja wirklich, also meistens auch wirklich auch an uns, also, da hab, da hab nicht nur, äh, ich ja mitgeholfen, dann Cio reingeschrieben, hey, äh, da macht jemand weiterhin weiteren Film schon einen CEO marathon ähm, da hat auch, ähm, er selber auch mitgemacht, zum Beispiel, also, nee, die Mods von, äh, Nevio, und haben auch, glaub, Leute auf, auf auch Geld gespendet damit Zio, das sieht auch richtig insane. Und, äh, ja, dann, ähm, kam das, dann wurde er geradet. Nee, also, ne nicht graded, also hat hat's dann gesehen, genau, you know. Ja, ja. Dann hat er gesagt, ich sehe dich, das ist richtig weird, Digga. Äh. Ich habe doch nicht 14 Stunden Stream länger angeschaut. Wie jeder andere, glaube ich, habe 18 Stunden geschaut. Ach du Kacke, 18 Stunden, ne? Stimmt, ey, wirklich Chaos, jemand, mein, du bist. du bist so weird, Digga, du bist so verrückt, Alter. Wie kann man 18 Stunden einfach freiwillig dabei sein und meine Fresse anschauen? Ja. <lacht> Oh, Junge. <lacht> ne, auf jeden Fall hat er halt dann halt das Video gemacht. Ähm, das war ja auch so, dass mein Video, also meine Reaction, also sein, seine Reaction auf meine Reaction, I don't know, ähm, recht früh kam. Ey ja, Leute, sorry, dass die Cam so lag, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall kam er dann recht früh halt, ich glaube eine Woche später. Oder zwei Wochen später. Auf jeden Fall halt, naja. Später, ähm, um, und ich habe halt recht gut ausgenutzt. Ich habe halt so ein Among Us-Stream gemacht. Damals, damals war ja noch Among Us dann noch vor dem Hype so. habe mit allen Among Us gespielt. Also deswegen habe ich jetzt auch noch so diese Reichweite da noch mitbekommen. Und bei Neville war das also, ähm, um, ich glaube fast einen Monat später kommt immer noch kein Video. Und ich habe noch, auch noch, ähm, am Anfang, glaube noch eine Woche oder nach zwei Wochen geschrieben: um, hey, wann kommt das Video? Und dann meinte er so, also, ja, okay, ich frag meine Schwester, weil, äh, C den Kanal von C von CEO Live, äh, schneidet tatsächlich seine Schwester. Und dann schreibt er mir halt, ich fragte meine Schwester und nachdem ich es schon vergessen habe, ich glaube drei Wochen später, <lacht> ich finde das so krass, ne, hat er sich trotzdem noch erinnert und dann, dann mir dann drei Wochen später, obwohl ich schon das komplett vergessen habe, ähm, geschrieben, yo, das Video kommt heute. Und dann, ähm, <lacht> haben wir dann gemeinsam einen Streamern gemacht. Jetzt bräuchte ich, glaube Benevio, weil ich muss wissen, jetzt, ähm, wir müssen aber auch sehen, ey, ich finde find diesen Garten so cool. Judox, jetzt weg Fußball gucken. <lacht> ey, dieser Garten ist so cool, ne? Der ist so groß, Leute. Der ist so groß, ich kann ja kann auch ein Gold rumlaufen. Ey, das ist echt insane. Ich muss ganz genau mal schauen, ob es noch läuft. Nevio, kommst du? Leute, ich warte kurz, hol den Nevio kurz. Holst du jetzt Süßli? Sag sag nicht, sag Okay. Leute, ihr werdet gleich lachen, was Nevio gleich macht. Alter, er will Fußball schauen, <lacht> ja. Äh, Können wir, können wir mal den Sommerferien mal zu mir? Da hatte ich auf ein halbes Bier. Du bist du bist zwölf oder sowas. Was für Bier? Aber oh Mann, ist es im Hintergrund dein Haus? Nein. Ich bin ja bei Nebe hier zu Besuch, ja. Ähm. ja. Kommst du jetzt? Oh Mann, was war denn mein Oma im Imbiss? Oh. Ey, voll geil! Ey, what the fuck ist ja richtig geil! Oh, Junge! Das ist richtig cool hier, ich muss schon sagen. Komm! Tja, Mann! Auf jeden Fall, ähm... Oh, ey Leute, sorry, das ist gerade ein bisschen weird. Geht in einen Biergarten? Lol. Ey, eine Frage, wer von euch mal kauft jetzt in einen Biergarten? Irgendwie so die besten, ne? ähm. ey. Das ist ganz so peinlich. Junge, ich war dafür. Ach, Alter, da kommt der Champion mit Müsli. Der frisst ja Müsli jetzt im Podcast. Okay, Warum nicht? Okay, ich, ey, war, na, ich bin Fußball. <lacht> also, wir sind gerade stehen geblieben bei. Ähm, äh, Zio hat mir geschrieben, dass das Video rauskommt, und dann haben wir gemeinsam darauf reagiert. Ähm, wie war das eigentlich? Also, habe ich auf Discord einfach angeschrieben oder? oder ich hast du hast schon angeschrieben. Aber hatten wir da schon einen besseren Kontakt oder war es. Ja. Oh ja, Auf jeden Fall, ähm. <lacht> ja, Dings, ne, da gab es keine anderen Sachen ne? Also, ja. Nee, es kommt runter, es kommt runter. Ich sehe dich. <lacht> ja, Der, war... Ich sehe dich war richtig wild. Das war richtig fucking weird. Nee, auf jeden Fall ähm, haben dann gemeinsam darauf reagiert. Ähm, und es war auch so richtig weird, weil ähm, da gab es Stellen so von mir drin, da gab es Stellen von dir drin. Hätten es beide gelobt. <lacht> Ey, das war richtig funny. Ähm, und wie ging es eigentlich dann weiter? Hm? Also nach, nach der Reaction, was haben wir dann gemacht so? Oh, ich hab echt keine Ahnung so, was haben, was haben wir ähm, nach dem so gemacht, dass, dass, dass, dass wir, jetzt also, hier gelandet sind? wir haben geschrieben. Ja, was haben wir dann gemacht? Also... Wir haben haben, haben Minecraft-Speedruns mal... gemacht, die wir immer noch nicht beendet haben? Oh mein Gott, Digga, das haben wir noch gar nicht mal gemacht! Was für denn? Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben... Ähm, am Februar <lacht> angefangen, ja, in so ein ähm, Stream-Projekt zu machen mit Speedruns mit eigenen Plugin und wir haben es immer noch nicht da, nach nach äh, fünf Monaten fast sechs Monaten nicht geschafft, dieses Spiel zu beenden, weil es einfach ähm, <lacht> es war einfach zu schwer. Machen wir es noch irgendwann mal noch, oder? müssen wir eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Können wir vielleicht einen anderen Seed nehmen? Hallo Hundi! Es ist aber echt gut, dass sie da eigentlich ist. Dass die Leute von daran so scheiße sind. Es ist eine... ...Hogland State... Ähm... Äh, äh, Besser Bastion. geht's nicht. Ist ja gut. Wir müssen nur am Anfang halt Gold looten und halt, ne? Dann suchen wir einen anderen guten Speedfriend <lacht> Ja. Oh, aber das, das ist der Hundi. Und ich kann's gerade nicht zeigen, wir müssen den Laptop umwegen. Ey, der Hundi ist so süß. Und so groß. <küm> nee, auf jeden Fall haben wir noch so ein paar Sachen dazu gemacht, also wir haben das Gardeck vom Video aufgemacht, aufgenommen, ich war noch bei dir auf dem Stream. Du bist gerade so voll konzentriert. <lacht> mein Kanal heißt äh, The Netox Unterstrich. <lacht> Hä natürlich! Auf Twitch! <lacht> Netox ist müßlich, guckt dessen Fußballspiel auf seinem Handy und macht eben bei einer Podcast-Aufnahme. Er ist in der ich bin auf Twitch und er auf äh, YouTube. Äh, Doni. D-O-N-I-I. <lacht> Feindlich. <lacht> oh Mann. Ey, nicht wundern. okay, das ohne Fußballanzeige. Ne, wir wollten die unbedingt drin haben. <lacht> ja. Besser geht's nicht. Digga, dann jetzt komplett Fußballszene rein. Wir sehen die nicht. Ja, aber trotzdem, ja. Also was ich eigentlich machen wollte. Ja. Was kommt jetzt? Handy aufladen. Ich will probieren. Willst ipod machen? Ich probier. Ah okay. Ja, aber zwischen dem Podcast ist ah, auch... I don't know. Tor? Nein. Wir sehen es ja. No way. Ja, warte, ist noch nicht aktualisiert, ja. Hallo, ist doch drin. Warte. It okay. Warum lag es so rum eigentlich? Warum ist es ein paar Sekunden hinterher? sich? Minus 50. Ah, oh. tatsächlich. Österreich hat ein Tor geschossen. Warte, ich will es eine Wiederholung sehen. <lacht> Junge, wir machen gerade einen Podcast. Wir machen gerade einen Podcast, Junge. Ich weiß, dass es das eine Bezögerung ist. Ey nee Junge. Ah. <lacht> Nein! Ich will nur kurz das Tor sehen. Hey, wie ging es durch den Kopf in den Tor? Oh <lacht> mein Gott, ist es ein Eigentor gewesen. <lacht> Digga, hör doch auf, Junge, den stream den Fußball zu zeigen. Nee, es war kein Eigentor, naja. Hört doch auf. <lacht> Junge, ich will so einigermaßen professionell machen. Nee, wo ich will Fußball gucken. Ey, Digga, du bist so deppert, Junge. Ich weiß. So heißt der Kursrat. Ja. Deswegen noch. Es wird geprüft, ob es ein Eigentor war. Lö. Interessant. Nein, es wird geprüft, ob das Tor zählt, Video. <lacht> Boah, du Wo sie es wissen, ich kenne Fußball nicht aus. Die Sch Spotify-Hörer hören jetzt, wie jemanden eine fußball anschaut. <lacht> das Stimmt meine ich. Eigentlich. Ey, das ist so mm. weird. Äh, Klebst den jetzt, warte. Äh, mach mal ein, ja, den hier, Epoch, ja. Nein, nein. Ach so. Ja. Hä? Ah, Junge, du... Ja, scheiße, Alter, komm mach mal. Mach Fußball-Reaction-Stream. Ne, hey, darf man es eigentlich zeigen, rechtlich? Ich glaube nicht, deswegen. Fire hat ja auch nur so eingeblendet. Ja, was machst du? Ich will für Wiederholung vom Fußball sehen. Das kommt mit das Ding wieder rein. Ja, vielen Dank. Er singt es doch aus. Aber. Ja, egal. Mach mal so. Ey, der frisst mühslich Ach, Digga. Ey, wirklich der weirdeste Point, no den ich jemals aufnehme. Was? Zählt nicht? Mm -mm. Oh mein. Ja, okay, der steht im Upside. Er steht im Upside. Ist so. Schade, aber eh so. <lacht> Aber es wäre besser, wenn Italien rausgeht. Alter, wie dunkel schon geworden ist. Ja. Ey Junge, das ist so weird, man. Das ist wirklich eines der chaotischsten Folgen, die ich jemals aufgenommen habe. 13? Hast du gerade gesagt, ich bin 13? Ich bin 15, er, er, er ist 16. Also Sandmann hat noch... oder ist Sandmann schon zu Ende? Der Sandmann kommt um 20 Uhr durch, ich, ich geht ins Bett, Bro. Ich bin 16. Bro, heute halt rein, ey. Ja. Ich muss ins Bett. Ich brauch meinen mein Schulleinstamm. Tschüss. Hahaha, <lacht> Also, noch, schüss mal mitnehmen, Digga. Ey, Junge, ey, das ist so eine weirde Folge, Digga. Das ist so eine weirde Folge. Leute, habt ihr Fragen an uns so? Was machst du? Warum nimmt ihr erst 9 Minuten auf? Ich hab's, äh, geschockt mit aufgenommen. Ah. Willst du mal herkommen? Sag so, kommt kommt 19 Uhr. Oh, noch früher, scheiße. Schon drei Stunden hinterher. Ich hab man 19 Uhr gekommen, hä? Müssten wir bei Sandmann Pen, hätten wir wenigstens eine Stunde noch streamen können. <lacht> oh, Junge. <lacht> nee, auf jeden Fall. ähm... Ja, ich, sag, ich kann auch, warum wir uns treffen wollten, ne? Also, warum? Und warum nicht? Einfach so? Ich meine, meine Mutter, Mutter erlaubt es mir eigentlich nicht, deswegen. Also. Das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwo hingefahren darf. 20 Uhr ist Tagesschau. <lacht> <lacht> 19 Uhr sagt man 20 Tagesschau. Digga, ich, <lacht> ich, ich meine jetzt. so ein Kind so, Papa, kann ich um 19 Uhr? Äh, <lacht> <lacht> <lacht> kann ich 19 Uhr satt mal anschauen? Und das Kind dann hockt noch eine Stunde später noch da, damit ich die politischen Neuigkeiten meiner Tagesschau anschauen kann. So ein Sechsjähriger. jähriger <lacht> Ja, Junge. Ja, ey, wir haben gerade, sagen wir 8 Zuschauer an sich. Wir hatten vorher mal, elf. Hab wir hatten auch Twitch 6 und auf YouTube 5. Hab ich gar nicht auch gesehen. Ja. Doch nicht einfach abgehauen. Hä? Du bist gerade unten. Achso, ich war grad so. Ja. Ah, ich kann nicht mehr runter. Ach, Junge. <lacht> jetzt. <lacht> Ey, es war heute so funny, ne? Tschüss. Ähm. Wohin gehst du jetzt? Ah, alles klar. Man sieht dich kaum, ne? Er rennt gerade im Garten rum mit seinem Hoodie. Buh! <lacht> <lacht> <lacht> das ist mal halt 3 Sekunden gebraucht! Junge! So okay. oh, geil! Du so okay. Buh! Und oh, das ist so, also, so... Ich lass es jetzt. Ach, geil, ja. Und ja, auf jeden Fall, es war so funny, wie wir heute, äh, uns heute getroffen haben. Um, und zwar nicht nur, dass ich halt erstens über meine allererste Reise alleine, zweitens meine allererste Zugreise und drittens ja, allererst mal. Du bist zum ersten Mal zugefahren alleine, ja. Ich bin auch generell jetzt mal zugefahren, ich für fünf Jahren oder sowas. Deswegen auf jeden Fall ähm, treffen wir uns da. Ich denke mir so, okay, scheiße, okay, der schon zuerst. Ich will so richtig Witziges machen. Ich äh, renn aus dem Zug raus zieh meine gute alte bekannte Reaction cappy an. Ähm Erdogan's Mutter darf doch noch um 20:30 Uhr wach bleiben. Äh nein, nein. Und äh, mit meiner MLG Brille und er trifft mich so im Bahnhof. Mit dieser Reg mit dieser, mit dieser Propeller diese Propeller Regenbogenmütze und diese MLG Brille. Ah doch. Da, ja. <lacht> das sieht zwar aus wie von 1960 das, ist das Foto, aber ja. Oh ja, Junge, ich vor, Junge, du, du siehst ja deinen Opa, schau mal, ich hab ein Bild von deinem Opa und einfach so ein Bild, ein Vintage, Digga. Ey, es war so funny, es war so geil Leute. Ähm, dann haben wir eine Pizza gefressen. Und dann sind wir Also, er hat eine Pizza gefressen, ich hab... Ey, ne, der Typ ist so weird, wir fahren mit der S-Bahn ganz gechillt hierher. Was macht der an? Der macht Doggy an? Der macht Weihnachtsmusik an? Der macht, äh, dream smp songs an? Aber fucking Weihnachtsmusik, boah, du bist entweder sechs, sechs Monate zu früh oder zu spät da. Dann Macht von Last Christmas an der Dinge so. Ich bin ein Mensch. Man muss, ja. nicht, man muss mich akzeptieren können. Weiß halt mit Neve, ich bin ein Mensch. <lacht> <lacht> oh, ich habe gerade zu so adhs ich will grad unbedingt hier rumrennen, irgendwie, ne? Mach doch, ich unterhalte ein bisschen im Stream. Perfekt. Aber schau, dass du Taschen taschen mit, dass du nicht auf die Fresse kriegst. Hm. Content. Warte, Hier sind diese komischen Dinger, ne? Diese Brenndinger. Aber du kannst Wenn du nicht hinfällst, dann. Kannst du ganz normal laufen. Es geht nicht durch die Schuhe durch. Es sind keine Brenndinger, die stechen nur. Was ist der Unterschied? Was, ein Mensch? Ich, ich hab gedacht, ein Mann. Was? Warte, wo sind die Dinger eigentlich? Hä? Wo sind die Dinger eigentlich? Ah, oh, hier sind Grillen. Warte mal. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Yes. An die Spotify oder generell an die Zuschauer, die gerade über... Ähm, an die Zuschauer, die gerade über... übers Hören zu, also die nur zuhören. Herr Jan rennt gerade mit seiner Taschenlampe durch den Garten, er tanzt rum. Ähm, ich weiß nicht wieso, aber ich hab Angst vor ihm. Ich hätte gerade so Bock in den Bach reinzuspringen, wer ist wie Wärmer? Ich sag's wie es ist. Österreich bumst Italien ein bisschen. Wieso? Hat, ähm. Kein Tor. Äh. Ding ins gerade geschrieben. <lacht> ne, da nee, das du nicht aus. Ich <lacht> <Fußball und lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Digga. Ja. 73 Minuten 0 0. Ich find's richtig geil. Oh. Weil du man... machst jetzt nicht Fußball an, Junge! Ey, es real, da gehört doch nein! Äh. <lacht> okay, das klingt <lacht> Warum machst du Minecraft? Warum Minecraft? Ey, da. <lacht> <lacht> Minecraft einfach an. <lacht> Junge. Ey, <lacht> ich sag's dir, der Stream überlebt es nicht. Wir werden noch bevor noch geclaimed, Alter. Oh, ey, Junge. Ah, ja, ich schau mal, ob auf Instagram uns Fragen gestellt wurden. Safe nicht. Wenn nicht, dann... Also, stell mir ein paar Fragen, die Kanon. Was wollt ihr wissen? Ja. Warum wir so dumm sind und uns mitten um 22.30 Uhr jetzt beschlossen, einen Podcast aufzunehmen? I don't know. I don't know. Ich hab, hab, hab echt oh Lord, das ist so zwei, zwei Fragen, okay. Also, erste Frage. Darf Magst ich mitmachen? Um was geht's? <lacht> <lacht> Wer hat's geschrieben? Jemand. Kennst du nicht? Kenn die alle nicht? Kenn nur ich. Ähm... Also, nein. Kannst halt nicht mitmachen, weil... Wir sind dumm, wie Simon gerade gesagt hat, und. Nein, es war eine Frage, keine Behauptung. Aber ich bestätige ich die Frage, ja, wir sind dumm. Ey, warum ihr dumm seid? Keine Ahnung, wir sind hingefallen. Und die andere Frage ist, wo hast du deine Airport verloren und wie kam es dazu? Oh, da gab es auch noch so eine Story dazu, ne? Oh, das ging irgendwie ich deine. Psch, hast du die wieder? Nein. Warum sagst du, psch. Wenn ich es erzählen will. Okay. <lacht> An die äh, Zuhörer dieses Podcasts, ich wünsche euch eine angenehme Fahrt mit der Deutschen Bar. Ich bin, <lacht> ich bin, Netax, ihr Kapitän und mein co Jan würde Niemand hat ich... für der Deutschen Bar Kapitän und einen Co-Piloten. <lacht> <lacht> Digga, auf was für was In, in Mitte ein der Mitte der Postkontrolle, ich schau mal, was ich Insta anbauen bekommen habe. Okay, ich erzählt die Story. Warte mal, ich sag der Person noch kurz, dass ich die Story jetzt erzähle. Ja, oh, Junge, ey, ey. Warte, mir ein paar Fragen. Erstmal nur die das, Ruhig, das ist, äh, normale Fragen. Oh, tja, Warte, ich ich finde meine Frisur eigentlich. Ich meine, ich musste sie komplett absch abschneiden, aber hat sich gelohnt. Übrigens, bitte, äh, besuch meine Cam. Oh, fuck, haben wir gerade gesagt, ne? Scheiße. Hm? Äh, ich hab mir eine Kamera bestellt. Es wird demnächst Kamera-Sachen geben. Oh, ich hätte ja geliegt, oh, scheiße, Junge. Ja, okay, ist raus. Ich habe ich hab mir eine Kamera geholt für YouTube Videos und sowas, aber die ist jetzt gerade bei Reparatur wieder, weil... Frische gekauft direkt in der Reparatur. Richtig egal. Wie geht's euch? Es haben schon viele Leute gefragt, was ist mit ModMix? Wie gesagt, das ähm, Server ist down, ähm, wir arbeiten gerade daran, also eigentlich, ich arbeite daran, egal. Ich arbeite daran gerade, dass wir den Server auf einen anderen Server umleiten ähm, und wir müssen mit ModMix dann vorne anfangen. Ich kann nicht mitmachen. Ah, stimmt. Hä, echt nicht mit dem Laptop? Was für ne Kamera? Eine Canon EOS M6 Mark II. Mit dem Kit-Objektiv. Also ich habe eine Canon EOS 600D. 900D. Ne, 600D, ja. Nee, ich habe eine 600D. Wir müssen auch noch vorne anfangen. Also, Anna, Crank und ich sind wahrscheinlich jetzt sehr angepisst. Ja, weil... Oh, wir hatten so viel... Wir haben gerade den ganzen Tag da ein Ding gestreamt, bis das Ding ausging. Wir haben von... Von 18 Uhr bis 1 Uhr morgens gestreamt, da. Ja. Ich kann dir sagen. Wir waren schon im Nether, oh wir hatten schon alles, Digga. Würdet ihr in der Lage sein, vielleicht ist es sein, denn ich will Fußball schauen. So, Was Nito, für dich ist der heutige Abend zu Ende. Ist ich, das eine Frage. ist Frage? Digga, jetzt bin ich in einem Fußball-Tab drin, warte. Warte, sehen die jetzt? Ja. Ah, ja, dann sehen die Taskleiste, ist okay. Also, Nito, für dich ist der heutige Abend zu Ende. Du bekommst einen Time... Ach, scheiße, ist auf deinem Kanal, kann ich nicht machen. Yay. Abseits? Junge! <lacht> <lacht> Abseits? Es ist ein Tor? Ah, nee. ne. Okay. Der Kameramann wird fett mit Kopf getroffen. So, da gehen wir wieder zurück. Nito, für dich ist der Abend doch nicht vorbei. Du kannst gerne am Stream weiter teilnehmen. Ich kann dich nicht <lacht> timeouten. Nacht, <Nito. lacht> warte. Nein, du timeoutest den. Oh, nein, mach nicht, mach nicht, mach nicht. Auf, ich kann's machen. Mir egal. Ich will keinen Zuschauer verlieren. Ey, ist auf meinem Kanal, also passt das schon. Juhu. Nee, nie zu viel zu schlafen gehen. Oh, Junge. Ey, das ist so geil, Alter. Ich finde ich find das so geil hier, Realtalk. Hat so ein bisschen Dings-Vibes, ne? So... Horrorfilm? Boah! Du hast dich gar nicht erschauen, oder? Nein. Ich wollte eigentlich sagen Urlaubs-Vibes, aber alles klar. kann man mit den Zuschauern eigentlich dahin gehen ähm, zum Bach oder einfach Ausdruck aus dem Bach kurz streamen also also wir hocken uns vom Bach hin und streamen kurz aber ich kann mit Mike nicht gehen ne Ach. du kannst über dein Handy schlecht mit Restream streamen Wir können den ganzen Laptop mitnehmen wie willst du es mit dem WLAN machen ja, packt passt packt doch da das WLAN geht bis zum Gewächshaus, danach geht's nicht mehr bei mein, mein WLAN geht mein WLAN Geld. Der mein WLAN, schick einfach ein Ausdrucksklappfeld. Der mein WLAN ist zu Hause und ich kanns vom vom anderen Straßen, von anderen Straßenseite drei Häuser weiter nutzen. Ne? Warte mal. Ey. Ja. Ich sehe Fußball. Live. <lacht> ich habe alles erreicht. So. Leid, Digga Junge. Ey, das, ist, das ist wirklich eins der weirdesten. Ich glaube, ich sagen, auch ein bisschen langweiligen Folgen, die, weil wir für die ganze Zeit stumm sind, einfach um random Scheiß machen, weil du unbedingt fucking Fußball schauen willst, Digga. Und Cornflakes frisst. Und am Handy bist. Ja? <lacht> Fahrt fahr, ihr. Fahrt ihr heißt das. Ich, ähm, ich fahre, wenn Corona so lässt, ähm, Mitte August für 10 Tage nach äh, Kroatien, während der Kollege um die, um die Zeit schön zur Schule gehen muss. Ja. <lacht> ah, Junge. <lacht> Ich, ich bin so ein ja, Fan. Fuck, die Person, mit der ich gerade schreibe, hat einfach Twitch auf dem Handy gelöscht. Das ist unmenschlich. Anyways, ähm, ich bin hier gerade schon im Urlaub bei meiner Mutter. Ähm, ja. Und sonst, ich fahre noch in die Schweiz für eine aber so. Aber, sonst aber auch nicht. ich habe ich hab echt ein bisschen schiss, Digga, dass äh, wir in Delta-Variante immer man sagt, die wird kommen und es wird eine fette Welle geben. Die Frage ist nur, wann es könnte Juli sein, es könnte September sein. Also Man, so. sa man sagt mal, danke dir. Donny, Fußball ist unser Leben. Er ja, schreibt jetzt weiter dumme Aussagen zu so schreiben, gehe okay, ich jetzt schön. <lacht> ja, geht okay, schon, du. Ähm, also deswegen ja. Ich hoffe, äh, während die Urlaub machen, dass es nicht an die Delta-Variante alles, äh, am Arsch macht, ja. Am Arsch macht. Ja. Weil ansonsten müssen wir dann, oh, ich, dann wieder Sperrgebiet und dann müssen wir wieder Probleme rausfahren, muss einen PCR-Test machen. Lalala, nein. nein, nein, nein, nein, Niethof geht, du, du bleibst hier. Wenn du jetzt weggehst, dann werde ich aber sauer. Ah, alles klar. Ich brauche die Klicks. Warum hast du auf deinem Ding überall Shut Up, Digga? Hä? Als Background auf deinen WhatsApp-Nachrichten. Das ist ein langes. Perfekt, Digga. Ey Junge, das ist so der weirdeste Podcast ever. Draußen äh, mit jemandem den ich online kennengelernt habe, währenddessen wir Fußball schauen. Was ist das für eine Musik eigentlich? Österreich, oh Österreich, ihr seid viel stärker als ja. die Schweiz, was? Ich habe gedacht, dass du <lacht> das ist gerade die Nationalhymne von Österreich. Ich glaube. <lacht> ich Nationalhymne, die in der Schweiz! Nicht Schweiz, bei Österreich. Ihr seid viel schlechter als die Schweiz. Aha. Ah. Spielt Schweiz Fußball? Bro, ich kenne mich da nicht aus. Digga. Ja? Die sind im Achtelfinale gegen Frankreich. Wir hatten Schweiz bei uns? Warte, ist, ist Deutschland eigentlich weiterkommen oder nicht? Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Stream und ich bin dem erstmal fett verprügelt. Spaß werde ich nicht, bitte du entspannt mich nicht! Ja, ist Deutsch noch weiter, dann nee? Ja, natürlich! Auch macht nicht mehr alle. Und gegen zwei, zwei gegen Ungarn. Digga, ich hab da so ein Und Gegen wen Sp spielen die? Ich muss das erstmal. Also gegen wen spielen die nächste Runde? Gegen England? Ja. Fahren. Dienstag. Und danach? <lacht> Kurze Story dazu, ich hab random angefangen. Random angefangen, ich war bei einem Freund, wir haben Fußball geschaut und ich habe Random angefangen aufzunehmen. Und beim Torschuss von Goretzka hat es gelegt. Aber ja, komm, mach, mein rein, rein, rein, komm. Oh mein ich Gott, wirklich kurz vom nicht. Torschuss, es relext ist einfach. Ich war ich so bin wütend wie wo ungang Gegner schon gespielt hat. Komm. Ja, komm, mach, mein Rei. Mein Reihe. Komm. No, no, no ah. no. No, no. Alter, das ist. Ach du Kacke. <lacht> Digga, die Reaktion war am, am geilsten, Alter. Ach du Kacke, ey. Ja. Ach schau mal, da Maria ist wieder da. Stream und Chat, Sc scheiße, das chat ist stream chat scheiße. Stream und ist scheiße. Was? Ja. Ich habe gerade mit ihr geschrieben, sie war die, die äh, Twitch auf mein Handy gelöscht hat. Mhm. Die haben so viele Sterne. <lacht> die sind zwei Sterne am Himmel. Was für Sterne? <lacht> ey, ey, eins ist mehr als zwei und Fußball zwei. Fußball ist, ist mehr. wahre Liebe, Dinger. Simon, du sagst. Es. Habt ihr Schoki? Sch ey, du bist ein Lauch. Du könntest Schoki auch vertragen. Da schaut mich so an, Digga. und denkt so: Du und Schoki, du platzt gleich, du verzer. Guck auch gerade, ja, natürlich Fußball. Jeder guckt Fußball, ich meine. <lacht> Kurz zum Thema ablenken. <lacht> Normally, wenn kein can... au. Ey, Junge, jetzt, hör doch auf, jetzt, hör doch auf, Digga. Ja. Die ganze Zeit die Szene. So hast du Angst? Angst, dass du einen Track kriegst? Ja. Außer Doni, ja, jeder schaut war außer Doni. Hast du jetzt Schoki? mir <lacht> noch ein Mist, ich tschüss. Der ist irgendwie so gut verkraft, Schoki. Ich will Ich bin Ich Ich liebe es, aber selber spielen ist auch nice. Ich auch noch selten Fußball. Ja, ich, ich check Fußball nicht, weißt du, ist im Grunde alle zwei Jahre dasselbe. Mal WM, mal EM. Mal EM, mal WM, mal EM, mal WM. Dann feiert man oder, oder feiert man, dass Deutschland weiterkommt oder verkackt man. Und zwei Jahre haben hatten wieder denselben Schreif, wieder denselben Hype. Immer dasselbe, deswegen. Deswegen, ich gucke Fußball nicht, im Grunde ist immer jedes Mal dasselbe. Oh nein, wir verloren. In zwei Jahren wieder spielen wir weiter, dass wieder selber halb. Yay, Deutschland hat gewonnen. Zwei Jahre später niemand juckt, das ja. Was ist mit dir? Keine Ahnung. Ich habe keine Schwuppe gefunden. Oh nein. Oh, der. Hat man ja gerade die Tür zugemacht. Echt? <lacht> Echt? Aber Sepp... <lacht> Hast du dich erschrocken? Digga, du erschrickst dich nicht, wenn ich... N <lacht> also ganz kurz, ich, ich muss ja ein echt dumme, mal... Ich hab dumme Schwester keine Hunde. Hallo! Spaßfilme. Das ist der beste Kanal der Welt. Ey, der hat doch mal youtube mit mich gemacht, ne? Richtig Maria, du bist immer neben... Was hast du gemacht? Ähm... Hast du grad den Chat gecrashed? Hast du gerade den Chat gecrashed? Oh, ah, jetzt geht's, ich will Shoki. Ich will Schoki. Ich auch. Also wenn das so hi, ist... Hundi. Ja, hi. Hi. Digga, der Hund kratzt mir so... was hast du da? Nix. Ich hab keinen Shoki, wirklich nicht. <lacht> Geh weg, Digga. Okay, Das sah gerade so weird aus. <lacht> das ist weird. Hol du ein Step, Bro. Ich Yo, will what? Chips, meine sind leer. <lacht> Warte. Hab, oh, hol meinen Hundi kurz raus. Nee. Den muss ich gerade streicheln. Den muss ich gerade streicheln. Der. Ich also geil, wir nehmen es gerade. Wie also offensichtlich willst du es noch machen? Was denn? Wir nehmen das gerade einfach alles in einem fucking Zelt auf. Also. Komm, oh, erschreck mich doch nicht mit deiner nassen, nassen Maul. <lacht> <Und> <lacht> mit deiner nassen Maul. <lacht> <lacht> Die enttäuscht sich mir auch Ich will mich gerade so festhalten. Ich auf ihre Schnauze dran. Netox, hast, hast, hast du Schoki? Nein, ich habe keine Schoki. Hast du Schoki, Netox? Oder oh, kann, kann man schon kippen? Nein. Digga, geh weg von mir. Setz dich dahin! Leute, das ist falsch aus, okay? Jetzt nicht, nicht wundern, okay? Ich pack ihn gerade nicht an den Schritt. Ich will nur Schoki. Gib mir Schoki. Junge. ich hab keine Schoki. Ich hab keine Schoki. Ich kitzel in der Junge, geh zu Maria, sie hat Mit Pistazien. Wer hat Maria, Maria, geh dahin. Hopp! An die Podcast-Zuschauer, Jan hey, versucht gerade meine... Achso, ich habe Pistazien. Hast du auch geröst und gesalzen, nur die ist am geilsten. Ähm, an die Podcast-Zuschauer, Jan versucht mir gerade Schoki abzunehmen, die ich gar nicht habe. Was hast du denn da hier? Ich habe deine Mann geh weg. <lacht> die ist so 1,50 Meter, aber jetzt sie so klein. Schokolade? Ich will Schokolade. Das würde so jetzt ein ist Meme. Meme. Ja. Die Frage, welche Stelle ist ein geil? Da? Das Meme-Potenzial. Ganz kurz. Kurze Frage. Glaubt ihr, ich habe da Shoki? Eine Frage. Ja, schwiege, oder wie viel wiegst nicht? du? 55 Kilo. Was? Ja. Ich wiege 69. Komm, ich trag dich jetzt weg. Nein. Ich ein, kann meine Mutter wieder wegtragen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein. Hey, wait. Du bist 1,80m groß und wiegst 54? Digga, Simon wiegt 41. Meine Mutter ist 1,55m und wiegt 50. What the fuck? Ist <lacht> dir kalt? Nee, ich hab's gerade. Du, du, du, kannst dich Gib mir Nein, die Schoki, geh weg! Ich hab keine Schoki! Oh your dick! Give me your dick! <lacht> <lacht> Digga, ich habe keine Schoki! Warum wollt ihr alle Schoki von mir, die ich nicht habe? Setz dich hin! Was raschelt denn bei dir denn da, Digga? Das ist, das ist, das ist ein Plastisch Zeig! Zeig! Geh weg, setz dich da hin! Setz dich hin! Zeig mir Schoki! Geh Hundeblatt. <lacht> <lacht> ich glaube, die Podcast-Zuschauer sind so verstört von euch. Ey, ist Mike noch da? Ja, ist Mike lebt noch. Du hast <lacht> mich <lacht> freundlich. Was <ist> passiert? <lacht> habe ich den die Költen getroffen? <lacht> ich habe gerade ganz, ganz schnell die einfach rein reingeschlagen. Eigentlich wollte ich packen. Nein, das klingt falsch. <lacht> <lacht> <lacht> Du banned from 50. <lacht> oh, am Ende wird der Podcast doch geil. Ich bin 1,70 und 60, 60 Kilo. Äh, was, was ist das da für Hartes, Digga? Nein, <lacht> <lacht> das Ey, das ist Ja, ich dachte, ich bin so richtig fette, harte schokolade, schokolade, Digga. Ah, ich pa pass da rein, Digga. Hat richtig wehgetan. <lacht> oh. Clip, <lacht> Leute, <lacht> klipp. klipp. Donny fragt nie, das <lacht> warum ist das so? Also die Podcast-Zuschauer so leid, ne? <lacht> Oh, Leute, ja. es oh, tut mir dein neuer Kopfkino. Der mit so Kopfkino gerade. Voll geil. Ich wusste so jede ja. Leute hier, gönnt euch, beginnt euch. Eine Schleifwerbung! Idiot. Die schmeckt scheiße. <lacht> es ist keine Schleifwer Schleifwerbung mehr. Gönnt euch. Schmeckt echt geil. Mhm. Die von Lidl. Okay. Oh, tatsächlich. <lacht> noch eine Minute. Und wir haben immer noch 0-0. Was bedeutet das? Ähm. Wie geht das Spiel aus? Wir machen Verlängerung Richtig. Oder Nach gibt es a schmeckt wie Hundekot <lacht> Ey. <rAs> Die Toxiker, was machst du? Tiger. <mec fundsımı> Die nase hm. Hä? warum ist das eigentlich da? Was? Warum ist das kein Vollbild? Das? Ist da unten. Das ist ja egal, haben wir mir einen Fußballrand, ist okay. <lacht> ähm, <lacht> Was für Ed Spart-Filme. Warum dachte, steht da Ed Spart-Filme? Ich zu pissen. Ich hab gerade diese Reaction, ich hab dieses... Sie haben einfach so drei Sekunden später. Chat, wir müssen ihn jetzt erschrecken. An die... an die... Zuhörer. Ich versuche ihn jetzt hey, zu erschrecken. Du Nein. papier Tut er nicht, der sucht da drin Essen. Wir werden ihn jetzt erschrecken. Ich weiß noch nicht wie, aber... Mh, ja. Und was ist das? Sag ich doch, Muffinpapier. Was soll ich denn <lacht> de, de Muffinpapier? <lacht> de, ich hab Muffinpapier gegessen. Oh, komm. Ja, hey, komm mal. Hopp, komm her. Ich lieg's, lass das auf hier hin. Bin gleich Komm her. Komm, hopp. Komm her, Komm, komm her, Yep. Hmm? Yep. Yeah. .Top. <top ja komm Hier, komm komm ja komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm Ach so, okay, das backt rum. Das backt tatsächlich rum. Ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Oh mein Gott, ich rig Roll, Jan. Ich gebe jetzt auf mein Handy eine TTS-Nachricht ein. Never gonna give you up, never gonna let you down, bla bla bla. Und dann sende ich die, wenn er wieder da ist. Zack. Ähm. Mm jetterhin. Hier vorbei. Ha? Hey, der Hund ist so fucking niedlich. Wie hast du gefressen? Ähm, wir hätten genau gleich viel. Da ist nicht so viel drin. Ich hab... zweieinhalb Ich auch. Oh. Hm. Was reicht dieses Plus 5 eigentlich? 5 Minuten Nachspielzeit. Und danach? Das ist Verlängerung. Und danach? Da gibt's schießen Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt <lacht> Ich sag noch. So. <lacht> Ey, der Hund ist so cute. Cool. ich muss es kurz zeigen. Look at this doggo. Perfekt, Digga, die geht ja weg. Du hast unsere so komplette Kamera-Perspektive Komma zerstört. Jan, ja, ist Ronja-Antort. Ich, ich bin da. Hallo. Oh, Antwort Ronja. Ronja. Ich bin da. Ey, der Hund ist so fucking cute. Auch wenn du bist aussieht wie ein Wolf. Wir haben noch 8 Minuten. Wir haben noch 8 Minuten, in <lacht> die... Schaut uns so an, Digga. Die so... Hi! <lacht> ey, richtig geil. Einmal kurz, keine Ahnung. Ey, mal kurz das nehmen. aufnehmen. Oh, noch ein ey. Zeit ist für YouTube. So. Keine Ahnung, einfach so hey. Einfach so hey. Okay, Hallo Undi. Hallo. Hi. Freunde, schreibt irgendwas und ich mache eine TTS-Nachricht drauf. Hä? Ey, die Cam geht doch? Hä? Nee. Ach so, spiel das aus, nachspielt Jetzt ja, können wir so lassen. Ja, mach's aus. Ich Hab wieder Zeit, mal das Leben wie immer. <lacht> Geil. Können wir sagen, Leute, das war's. Mit der Folge äh, der Comedy Ich habe mal wieder Zeit meines Lebens. Verschwendet wie immer XD. Echt? Ich hab gesagt, <lacht> ich meine dds nachricht drauf. Äh, auf jeden Fall. Also. Äh, morgen. Morgen. Ja, Ronja, ich bin. Ich höre dich. Nein, ich höre dich nicht, aber. Ne? <lacht> ich höre dich. So, das war's. Ähm. Nein, schreib's jetzt nicht rein. <lacht> Ne? ich... Mann, das... Nicht. Na Junge... Also Leute, äh, das war's von der Folge. Ähm, morgen nehmen wir nochmal eine Folge auf mit äh, Jonas, ähm, um 14 Uhr ungefähr. Simon stinkt. Junge. <lacht> also dann morgen nehmen wir nochmal eine Folge auf mit... Ähm, <lacht> morgen nehmen wir eine Folge auf nochmal mit äh, Nedox und mit äh, Jonas. Ähm, mhm. Also, ne? Jonas kennt man aus so, dem so Podcast. <lacht> Ich finde es eigentlich so krass, ne? Ich kenne dich eigentlich von YouTube, wie es plötzlich hockt hier neben mir, Digga. Das ist wirklich. Und jetzt genau so heißt aus. Ah, Scheiße, ich bin's. Ich habe keinen TTS gemacht. Anzeige jetzt raus. Ah, egal. egal ne? Haut rein. Ähm Nein, wir machen jetzt noch ein richtig cooles Abspann. Ein, ein richtig cooles Abspann. Was ist noch? Wir noch eine Runde. Okay, es go. Aber an die, an die, an die Spoiler für Hörer, wir schon wenn ein Walzer, ein Walzer machen. Nein, das machen wir. Doch, doch, das machen wir. Dicker, was sollen die Und wie geht es Wie geht der Song? Oder? Wie geht der Song? Warte <lacht> mal. Du weißt, dass ich keinen Walzer tanzen kann, ne? Ich kann auch nicht ich, ich kann einigermaßen, also ich kann nein, ich kann einfach nur die normalen Bewegungen. Kriegen wir für Copyright? Ich, ich hoffe nicht. Reiner. Folgen Sie uns Ausrufezeichen. sein. Komm es Nein, Warte, das können oh, wir nicht auch, machen. <lacht> da hat er an der Brown Donau, das ist ziemlich sicher. Sicher? An der Brown Donau? Ich wohne in der Die fällt dir jetzt ganz was wild. Wir sind gleich fertig. Wir möchten aus Abschluss aus Langeweile Wald zertanzen. <lacht> ja, wir machen das, nach. Ey, wir sind so dumm, Digga. <lacht> Komm, let's go. Mach mal besser. Ja. Let's go. Was können wir jetzt machen? Digga, <lacht> du musst so, du musst so <lacht> an meinen. An, an mein, ich, bin, ich, bin, ich bin. Mann, du bist rau. Also machen wir so. Machen wir so. <lacht> Ich muss hier auf meine Schulter. Ich muss dem an auf meine Schulter. Auf meine Schulter. Hä? Äh, so? Ja. Komm, jetzt dreh ich unten durch. Ja, nein. Ich muss mich wieder zurückdrehen. Ich Ich <lacht> <lacht> Ich muss sagen, es ist ein ab epische Ende. Ihr müsst unbedingt, ihr müsst unbedingt das auf YouTube anschauen. Unbedingt, ja. Also, ja, Freunde. Einmal noch. Das war's. Ich glaube, das war nein. Morgen 14 Uhr, neue Folge vom Podcast. Unbedingt, und nicht unbedingt verpassen, wollte ich gerade sagen. Mit Nevio und Jonas. Schaut vorbei. Junge Ronja, ich finde ich gut, dass du lachst. Ne? Empfehlung, Empfehlung der Woche. Oh, ähm was würde ich empfehlen ich habe ich hab, äh, Dings jetzt ich habe Lupin heute ich habe Lupin Schaffel 2 angeschaut echt echt geile Serie muss also meine hm, was, was ich empfehlen kann ist der äh, Netox auf YouTube also bam ich habe ein Motto geslappt. also also Lupin Schaffel 2 auf Netflix und Nevio anschauen ja, auf YouTube auf YouTube ja. und folgt ja, mir du, auf ja. YouTube und ja. äh, machen eine Rezension auf äh, Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify und folgt uns auf Spotify. Wir <lacht> auf Spotify. Also an die, an die Spotify, also an die, an die, an die, an die, spielen, an, die an die Zuhörer, Simon, ja, Fußball ist toll. An die Zuhörer, tut mir leid, dass diese Folge der in Comedy ein wenig chaotisch war, aber ich hoffe, es hat uns, euch trotzdem gefallen. Und ja, Ja. wir wünschen euch noch einen schönen Abend und dann würde ich sagen. ist noch jemanden ra raiden, oder? Können wir machen. Wenn überhaupt noch jemand live ist, kann er raiden. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna try and up. Never gonna let you up. Never gonna Nein. you up. Vorschläge. Mann, ich habe einen Vorschlag. Ja? So, geh hier. Rein, cool, da. Ich weiß noch nicht, wer das ist, wie äh, Rain jetzt aber zu grünung. Ähm. grünung Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, Leute. Haut rein. rein. Und wir Raiden. Also, wir... Show. Warte, wir müssen, der Raiden muss jetzt noch laden. Ja. <lacht> äh, na, mein Bro. Never gonna give you up, never gonna let you down. Man kann's mal schon schon mal wenden eigentlich ja ne? Ja. Kannst du unbedingt schon mal wenden, ja. Freunde, haut rein, nur zwei Zuschauer. nur nur noch zwei. Anyways, haut rein, Leute. Tschüss!